Liebungsprobleme löst man am besten, wenn man verstanden hat, woher sie kommen und sie dadurch lösen kann? Davon sind die meisten Menschen überzeugt. Ich nicht. In den meisten Fällen ist es möglich, Verhalten zu ändern, ohne Zeit mit der Suche nach den Ursachen. Ja, ich muss es so hart sagen, zu verschwenden. Ich dachte früher auch, wie die meisten meiner Kollegen, erst wenn man mit dem Paar die Gründe für ihre Konflikte herausgearbeitet hat, kann man ihnen helfen, etwas zu verändern. Aber nachdem ich mit tausenden Paaren daran gearbeitet habe, wie sie ohne Ursachenerkenntnis trotzdem sich konstruktiver in ihrer Beziehung verhalten können, bin ich zu einer ganz anderen Überzeugung gelangt. Ich leugne nicht, dass Konflikt in Beziehungen Ursachen haben und noch nicht vom Himmel fallen. Beziehungsweise aus der Hölle aufsteigen. Aber was mich nicht überzeugt, ist der Spruch Ursache erkannt, Problem gebannt. Denn wenn man die tatsächliche Ursache erkannt haben sollte, weiß man nur, wie der Karren in den Beziehungsmorast hineingekommen ist. Das verrät einem aber nicht, wie man den Beziehungskahn auch wieder ins Rollen bekommen kann. Wenn man weiß, auf welchem Weg die Beziehung sich festgefahren hat, dann ist der Weg zur Befreiung noch lange nicht klar. Zwar meinen die meisten Menschen nicht, dass Ursache erkannt, automatisch zu Problemen gebannt führt. Es wird jedoch im Allgemeinen als notwendiges Zwischenziel gesehen damit sich das Verhalten in der Beziehung verändern kann. Aber warum eigentlich? Um bei meinem ersten Bild zu bleiben. Oftmals ist der beste Weg aus dem Morast nicht einfach auf den gleichen Weg, in dem man sich festgefahren hat, auch wieder rauszufahren. Man kommt oft eher aus dem Dreck, wenn man in einer etwas anderen Richtung nach vorne fährt, damit die Räder wieder auf festeren Boden treffen. Darauf kommt man nicht, wenn man zurückschaut, um den Weg in den Morass zu studieren, sondern wenn man nach vorne schaut, wie es besser weitergehen könnte. Die Analyse der Ursachen finden viele sei ein zwingendes Zwischenziel, um das eigentliche Ziel der Verhaltensänderung zu erreichen. Ich hingegen bin davon überzeugt, dass auch ohne diese Zwischenstufe der Erkenntnis ein konstruktiveres Verhalten möglich ist. Und deshalb wird die Fixierung auf das zwingend notwendige Zwischenziel, darf ich es etwas provokant sagen, eine unnötige Zeitverschwendung, die den Beziehungsschmerz nur verlängert, statt ihn auf den schnellsten Wege zu lindern. Jetzt wollen Sie natürlich wissen, was besser ist, als nach Ursachen zu forschen. Ganz einfach, Lust zu bekommen, sich positiver zu verhalten. Denn dann interessiert einen nicht woher das Negative gekommen ist, sondern bemüht sich lieber um positives Verhalten zu erreichen. Oder bildlich gesprochen, der Kern kommt eher aus dem Morast, wenn man mit allen Denkschmalz sich darauf konzentriert, mögliche Wege zu suchen, wie man herauskommen könnte, als darüber zu diskutieren, wie man genau in diese Misere hineingekommen ist. Wenn dieses hier nicht gerade das erste Video ist, das Sie von mir ansehen, dann wissen Sie, wie man diese Lust in einer Beziehung entwickeln kann. Alle anderen erfahren es auf meiner Internetseite couplecoaching.de